Reinalog präsentiert. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf dem Kanal Reinalog. Es kamen eine längere Zeit lang keine Videos, da ich der Creator dahinter schlicht und ergreifend zu faul bin diese Roboterstimmen einspielen zu lassen. Und ich werde niemals selber die Videos einsprechen, da ich nicht erkannt werden will. Und nun viel Spaß! Vor einiger Zeit durfte ich wieder mein Dorf Parkendorf verlassen. Nach einer Busfahrt nach Henstedt-Ulzburg, bin ich mit der A1 nach Hamburg gefahren. Und da habe ich mich spontan dazu entschieden, paar Aufnahmen für euch anzufertigen. Hier fahre ich mit der A1 zwischen Henstedt-Ulzburg und Ulzburg Süd. Dabei merkt man aufs Neue, dass ich mich schäme zu filmen, weshalb ich es so unauffällig wie möglich versuchen. Also viel Spaß! Und hier fahre ich, während ich mich schäme, mit der S21 Richtung Hamburg Hauptbahnhof. Und hier seht ihr, wie ich mit einer anonymen Person mit der 1 von Eidelstedt nach Kaltenkirchen abfahre. Ich würde mich über ein Abo freuen und schaut bei meinem Kumpel der nach.